will I become? Aw, M Here we go again. And <laughs> <laughs> oh, <more Raku. laughs> now? Ah! am Baum tree! Autsch Ouch. Just um, abhängen Ah, Gott sie haben angeschnallt. Ich dachte, sie sind ausdrückt. Ja, er. er dann einen anderen <lacht> hey, Weg genommen. Nein. das ist so ein Orgenschummel. Oh mein Gott, haben wir noch nie gehört. Ja. Oha, ja, das hättest du nicht denken können. Okay, oh mein Gott. Was jetzt gut oder schlecht, dass wir im Weichen Schlamm reingeflogen sind? Jau! <lacht> Die Atmosphäre ist schon ziemlich heftig. <lacht> Und der Ofter komm man denn. Habe ich eine Waffe? Gott, habe wieder Minus. Ah. Wir können nichts looten vom. So anscheinend sind wir mit dem Flugzeug beim beruanischen Dschungel abgestürzt. Wir haben anscheinend auch keine Waffen mehr. Und in Wirklichkeit wollen wir die schon wow. Schauen wir mal. Das könnte ich gebrauchen. ja. Ah, das ist Holz. Ja. Nur so, wovon was dann... was? Oh ja, der Name. hinten. Oh, Alter, ich hoffe, ich bin so Schlauen, oder? Das bewahre ich für später auf. Ja. Hallo? Jemand da? Wunderblume. Besser die Konstruktion, okay. Okay, glaub ich glaube, wir haben nichts verpasst. Oder war da hinten noch ein kleiner Weg? Naja, no, no. ich schon nicht gewesen Hey. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Geh mir nicht Oh mein Gott. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Ah, das ist gut. Da ja, drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Am besten so ein Bargleiter oder so und dann geht es los. Ah, jetzt sind wir da im Dschungel. Ah, und da oben wollen wir wahrscheinlich. Und da ist alles voller Lager und alles. Yo, okay. Das ist ein großes Gebiet. Nehme? Ja, die Eier werden aber auch gut so zum Frühstück. Ja. Ja. Hm. Wo ist der Auffe? Hier hängen wir drauf. Duckst in der Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Ah, es sind sehr erste Feuerstücke. Ja, Messer. Das ein Taschentuch. Da ist ein Monogramm eingesteckt. PHF. Das muss für Percival Harrison Forsett stehen. Komm schon, ja dort der Entweder Nasenbluten gehabt oder Wunde. Ich gedachte, Taschenhöhe praktisch, aber so ein verwendetes, uraltes, vielleicht nicht so praktisch. Ein Logbuch. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten drei Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% Prozent gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Und jetzt kann es sicher mal ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. So, da also gibt es ja viele Sachen. Anscheinend muss man. Monkey Sachen ja durch Story-Fortschritte freischalten. Was sonst kann man eigentlich alles, was freigeschalten ist, freinnehmen. Also, ich werde zwar jetzt in alle durchgelesen, aber die wichtigsten sind eh immer die großen. Also, die mit, den Farb, mit der Farbe im Hintergrund. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, dass es eigentlich ziemlich cool ist, die ganzen sehen Sachen. Weil da kann ich heraus. Ah, man muss angrenzende machen. Der ist vielleicht. Also da kann man jetzt zum Beispiel. Ah, ich hätte sowieso nur so bauen können. Wieso wir dann. Okay, cool. Da wir jetzt äh, dass man halt die ganzen Sachen sehen kann, die, was man sonst nicht so sieht. Ich hoffe, dass das auch mit dem Eye Tracker dann funktioniert. Das gleiche hoffe ich auch für diese Herausforderungsobjekte. Das ist dann auch cool. Wir machen nur Sehensachen. So. Ich hoffe auch, dass wir jetzt im Dschungel sind und massivere Tiere haben. Das sehen wir jetzt in Herz. machen dann viel mehr Damage. Und, ähm, und dann noch einmal fallen. Das ist wahrscheinlich sogar nicht so das Beste, was wir jetzt da. Ah, das ist auch gut freischalten könnten aber es ah, kostet zwar das kann ich gar nicht nehmen also das hat schon zwar kostet wahrscheinlich dann bin ich gespannt wie man das alles sehen ein teil des flugzeugs ist hier gelandet okay. meine sachen sind in der fracht ich muss sie losschneiden die ja. Aber rügel sie. Ich werde so wahr, dass so ein Krokodil kommt. Oder so. Wer ist denn da? Wie soll ich ihn da aufgekommen? Ah, da ist das Zeichen, das habe ich gar nicht gesehen selbst. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Okay, dann so ohne Werkzeug drauf beklettern. Ne? Ja. Okay, gut. Ach so, bin ja ich schon da. Okay. Was hast du zu Verdammt! Ja nur. Was und Okay. Ich hätte mir so einen coolen Sprung machen können. Aber. Leuk! Ich habe sie wieder so Sachen. Zack. Die Muränen. Oh mein Gott, man kennt das. Oh, das ist schlau. Zack. Der ist ein cooles Mittel. Ja moin. Das war's? Ah ja, jetzt gehen wir mal rauf da. Achso, wahrscheinlich habe ich nur das Messer braucht. Ja, jetzt kann ich meine Sachen da oben natürlich aufmachen. Aber jetzt tauchen wir da mal kurz fertig. Oder nicht was gerade? So. Kann ich jetzt scharf machen? Ja. Wir haben es überhaupt so fixiert, also richtig. Gut, aber es ist Stoff. Ich muss das irgendwie schärfen. Schärfen. Okay, aber so, was, ja, genau, was ich gesucht habe, ah. ein bisschen zu wenig. Ah, Ding war noch Bergungsgut. So, oh, schon das ich habe Alles, was ich brauche, jetzt zurück ins Lager. Geht das schon? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ja. Gegen so ein das Tier das genau ist, weiß ich nicht, aber.. Zurück zum Lager? Ja gut, wenn es das sagt, machen wir das. Ein. Was ist da, wenn ungefähr da? Oh mein Gott da. So Hier bin ich ja, so. Jo Das müsste scharf genug sein. Das ist ziemlich nice aus. Ah, und zur so, Darstellung haben wir ihn mit. Das. Irgendwas hält die Vorräte noch. Hm, <lacht> noch weitere Seile, ja. Ne? Endlich. Oh, springen wir mal kurz um. Oh, ja. doch nichts. Dann gehen wir lieber zu uns. Ausrüstung. Ah. Oh, schön verbackt. habe ich nicht alles zusammengepackt. Normal. jemand da? kommen! Miguel! wo bist du? verdammt! Normale Leute nehmen immer so... also zwölf paar Unterhosen mit, aber sie denken sie so... ein keiner Bogen. das reicht. Hey, wir 20 Schuss. So, jetzt haben wir uns Bogen. Boom. Flasche Hase. Oh mein Gott. Wait. Wo ist Ah, die Oh mein Gott, kann man wieder einsammeln. Und noch mehr. Oh mein Gott. Ähm. Wie hätte das das Monster? Okay, wir haben es nett. noch nicht umgegeben, wir haben da noch nicht mal gesehen. Ja, den schaffen Easy. Jetzt noch ein Pfeil zurück. Nett? so mal gefühlt, Ich bin okay. mir jetzt sicher, ob das sehr wichtig ist, jetzt unbedingt alles einzusammeln. Aber... Da oh, ist das Gieß. Easy. Easy. Drei Hits brauchen Dieser Tapir ich glaube ich weiß, was es ist. Ich bin mir nicht sicher ob das so heißt, ich glaube nicht. Sie sind ziemlich fett. Riesenmeerschweinchen. Bam! Wenn da wenigstens stehen würde, wie das sieht in der Hast. Nice. So, machen wir mal den Jump'n'Run. Hey. So, jetzt schauen wir mal an, ob wir Sie das Herz sehen und dann haben wir jetzt auch nicht das Herz geschossen. Moin. Ist es jetzt weg? Wir müssen noch umwechseln. Es geht einfach ein. Ja, moin. Hey, wir sollen auf das Herz schießen, wenn der Eye-Tracker das nur auf die Taube und so macht? E hier jetzt Sie fragen mal auf zwei Worten. Hat er mal irgendwas Cooles durchlesen? Es hey, geht gar nicht. Doch? Ja, dann. Ja, wo? Jetzt. Oh mein Gott. Was passiert hier? Jetzt. So. Nett. Also irgendwie kann ich den nicht looten. Also los, wir's lieber. Iiiiiiieeeeeee! Yeah. Kunden sie... finden sie den Eingang. So. Giftbeere. Verbessert die Wahrnehmung. Da unten wäre das da auch noch, aber... Unglück. Ah, mein Bauch Kohl. Ja, ich werde jetzt da nicht da oben springen, damit wir das nochmal machen müssen so. Können man das schon aufmachen? Fehlende Ausrüstung. Ja, gut! Was wäre die Ausrüstung gewesen? Schauen wir kurz Eine Kletteraxt Wahrscheinlich ist das die a, a Upgrade von meiner Axt. Beziehungsweise Spitzhacke, ja, aber wir haben ja zurzeit Zeit keine. Was ist denn das da für Frosch? Ah, das ist halt echt ein Frosch. Geräuschlose Pfeile herstellen. Ah, wir haben aber keine... Ah, wir haben die. keine... Okay. Wir haben keine Pfeile mehr. Vielleicht soll den nicht vor der schießen, was man dumm und dumm läuft. Kannst du dir auch so einen Stoff geben? <lacht> so wie ein Diener. Cool. Kann ich den einfach einsammeln haben, Frosch? Na, no. geht ich nicht. Da kann man so schlafen. Mehr noch den Schüsse. Jetzt karten uns mal die Schüsse auf. Ja, weil sonst haben wir halt echt gar ja, nichts mehr. Besser die Wahrnehmung. Eigentlich macht man damit ja eine Farbe, so etwas. Nigger Rot, das haben wir ja. Ja, wo immer. Oh, wieso wir springen zu so? Ich weiß ich oder was? Bitte aber mitnehmen. So ist nichts. Hier, ja, Moin. Jacks Tagebuch. 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba Mato Grosso aufgebrochen, um nach Set zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel zwei wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Set sind und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich zwei Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Oha! Also anscheinend sind wir zwei gestorben. Und... Es war gestorben und sie waren auf der Suche nach Zeit, wir wissen ob Zeit der Ort ist oder. oder nicht. Aber ja. Man kann dann früher kommen, oder wir kennt ihn einfach. Da komme ich nicht rein. Schaut aber echt so aus. Ah, in der auslösen. Den Frosch kann ich nicht einsammeln oder den Käfer da. So. Okay, das geht nicht aus. Aber das geht nicht aus. mehr, deshalb mache ich da jetzt nicht bei jedem Tier. Ja moin, lauf da einfach rein. Eigentlich haben wir da noch irgendwo. haben da nicht eine Kiste mal liegen lassen? ist sind da drüber gesprungen und da war eine Kiste. Anscheinend haben wir es mitgenommen. Jetzt bin ich schon dreimal im Kreis gegangen. Zumal Krüpp da noch entdeckt. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen, Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falconette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Okay. Das ist auf jeden Fall eine neue Storyline. Hey, das erste, wo wir war Wo alle anderen sind wir mit eingekommen? Ja dann. Go! Okay. Oha. Vorsichtig! Wee. Vorsichtig! Oh weh. Also, schneller geht es leider nicht. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihn zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Tja. Kann ich verstehen? dritten Mal Ah, wieder von vorne. So ja, geht es nun. Scheiße. Doch geht's. Okay. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ruhe, Ruhe, vorne, du weißt. Okay. So, wir schwören den Weg noch hinaus. So. Und los geht's. Heil. Ah, yeah. Was haben wir denn hier? Neue Ausrüstung erhalten. Armstehers Stiefel. kämmer wir da in Basislagen ändern. Okay. Es muss einen Weg hier rausgeben. Also, wir haben eigentlich gerade vorhin noch so eine Kleinigkeit angeschaut den Stein und eigentlich haben wir uns den gar nicht. Schön, ist eine Uhr. Das in diese Schale geschnitzt, dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder eine die Sonne der roten Göttin geopfert wird. Ah ja. Eine zweite... Das ist... Genau, glaube ich. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Okay. Ja gut. Fehlende Ausrüstung. Einfach die normale. Nur weil wir die normale Spitzhacke noch nicht haben. Das muss der Weg nach oben sein. wir müssen noch zwei Pfeile? Ja. Cool. Ah, oh, danke, dass du die angehalten hast. nein. nein. Und die. die habe ich vorgemeint. Jetzt gehen wir mal den Weg wieder auf. So, wir kommen da nicht weiter wegen der normalen Hacke, aber gehen wir mal mit der Hauptmission auf. Den Fähigkeitspunkt machen wir später wenn wir zwei haben dann und nochmal dadurch there I go okay und scheinbar braucht es schon pfeil yay Für heute war es aber also. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!